Hallo, ich bin Tasja, komme aus Freiburg und studiere hier an der Hochschule Makromedia in München Medien- und Kommunikationsmanagement. Mein Name ist Julia und ich studiere auch meinen Master hier in Medien- und Kommunikationsmanagement. Also, mein Name ist Michael, mein Name ist Christian Gertig. Mein Name ist Professor Dr. Leo Erebol. Ich ähm, bin. Leiter im Bereich Digitalisierung und Business Development bei der deutschen AVIA-Zentrale in München. Ich bin seit sieben Jahren inzwischen Professor an der Hochschule Macromedia und komme mich gern um die Partnerprojekte. Also wir hatten in unserem Praxisprojekt mit der AVIA-Gruppe zu tun. Die AVIA ist ein Verbund mittelständischer Unternehmen, die ja im Bereich des Energiehandels tätig sind. Kraftstoff, das ist sicherlich unser klassisches Geschäft und auch ähm, das Gesicht nach draußen. Daneben haben wir noch weitere Mineralölprodukte wie ähm, Schmierstoffe, Heizöl, aber auch seit neuestem äh, netzgebundene Energieträger. Also am Anfang muss man schon sagen, dass wir, gerade wir Frauen, äh, ein bisschen überfordert waren mit äh, einer Branche, mit der wir nie was zu tun hatten, Schmierstoffe, Heizöle. Der Grund, warum eine Zusammenarbeit mit so einem Partner wichtig ist, ist, dass diese digitale Transformationsthemen über alle Branchen hinweg verschiedene Schwerpunkte haben, aber auch sehr, sehr viel gemeinsam haben. Ähm, Themenvorgabe war die Tankstelle der Zukunft. Business Development durch strategische Kooperationen mit agilen Startups. Unser Team hat sich speziell mit den Customer Touchpoints beschäftigt. Wie können Startups eigentlich heutzutage Unternehmen im Technologiefortschritt einfach unterstützen? Wir haben also analysiert, welche Berührungspunkte hat der Kunde, wenn er tankt, wenn er auch dann bezahlt im Tankstellenshop. Wie kann man das Ganze verbessern durch Technologien wie Mobile Payment, In-Car Payment? Welche Daten werden daraus generiert? Wie kann man die dann ähm, auch auswerten mit Big Data Analytics? Ich glaube, dass unsere Ideen auch bei der AVIA-Gruppe gut angekommen sind. Die Ergebnisse, die wir aktuell sehen dürfen in den finalen Präsentationen, sind sehr erfreulich. Ähm, die Praxisnähe ist aus meiner Sicht erstaunlich. Und wir haben jetzt noch vier Präsentationen vor uns von vier Teams. Äh, freuen uns auch darauf, ähm, was wir hier noch erfahren und auch mitnehmen können. Und ähm, dann denke ich, ähm, war das ist eine sehr gelungene Zusammenarbeit?